Und, und, das, und das war's. Sie willkommen so. und wir gucken, das jetzt der kugelton Jerry Show. Tschüss, ich geh jetzt in den Boy. Tschüss. Nein, nein! Nicht Deutschland! Keine Ahnung, was das ist, ist, das ist, aber das ist schlecht. Oh nein! Ey, wir müssen es retten. Wir wollen <lacht> Scheiße, Chris, wir müssen das retten. Agro-Männer, die da rein, geh raus. Was ist denn das? Noch ein Wei- Oh mein Gott, ein Cliffhanger. Das hat sich aufgehangen bei mir. Das Vader? Was? Eine Spinne! Ein Kienaffen! hat <lacht> sich bei ihm aufgehangen. <lacht> Nein! Okay, ich schieße. Hat, hat keinen einen Raketenwerfer. Mach doch! Nein! Oh, die runter. Bild sie. <lacht> <lacht> die macht Skyband. Nein! Was ist passiert? Ich bin, ich bin dort, wo wir haben gerade waren. Oh, oh, no. Das noch mit dem Oh, er Scheiße! Sie hat's gefangen! Kronenschleim! Sie fängt! Oh mein Gott, wir haben sie! Oh mein Gott, die ist gekommen! Wir haben sie! Nee. oh nö. Danke. Aber was ist das? Was? Nein. Sie ist so groß geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Riesen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich nein. sie. hat sich bei dir vorne gecrashed. Oh, da ist gerade jemand gestorben. Sie wurde zum Baum. Nein, die Welt ist explodiert, habe ich gesagt. Nochmal. Äh, bist du gerade auch in Space? Ja, alleine. Ja, wir sind lost in Space, Vision.